Das ist ein Motivationsschreiben und es wird nicht immer von der Firma verlangt. Im Motivationsschreiben tust du genau deine Motivation zu Beruf und Firma erkläre Im Text solltest du stehen, wieso du dich für den Beruf interessierst. Zeig deine Stärken, wichtige Fähigkeiten und Hobbys auf, die zu dem Beruf passen. Hebe im zweiten Teil deine Motivation hervor, warum du genau bei dieser Firma deine Lehre willst absolvieren ein Motivationsschreiben ist übrigens nicht das Gleiche wie ein Bewerbungsschreiben. Achtung! Nicht alle Firmen nutzen den gleichen Begriff. So versteht die eine Firma unter dem Motivationsschreiben den klassischen Begleitbrief.